So, äh, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe äh, Bürgerinnen, äh, liebe Bürger und Zuseher so sind ja nur Männer da Darf ich herzlich zur heutigen Gemeinderatssitzung begrüßen und die Beschlussfähigkeit feststellen, entschuldigt ist der Gemeinderat Martin Bitsch. ist jetzt sonst dabei, entschuldigt. Dankeschön. Und dann komme ich schon zum Bericht des Bürgermeisters. Ich darf den Bauausschuss. Die Einladung ist schon verschickt worden. Glaube ich darauf hinweisen, dass wir kurzfristig am Montag um 20 Uhr aus den Punkten der letzten Sitzung hier aufgetragen wurden und einer einiger anderer Dinge, wie zum Beispiel die Frage, die ich schon seit einem halben Jahr schuldig bin den Josef zu beantworten bezüglich der Backplätze Balkplatz Schaus, der Tagesordnung dort ist, eine kurzfristige, kurzfristige Bauausschusssitzung bitten, damit wir eben diesen Termin wieder Blechwindung einhalten können. Also 20 Uhr haben die meisten gesagt, Montag, den 12. Dann darf ich darum bitten und darauf hinweisen, wir haben für den 19. ausgeschrieben, dass wir wieder mal ein aktuelles Foto des Gemeinderates zusammenbringen. Da so haben wir die Männer die eine Staffel ausgeschickt. Und, äh, zuerst sind jetzt Fotos möglich für die Gemeinde, weil wir dann ist der Gemeindevorstand, sondern der gesamte der der Gemeinderat. Äh, bitte das wirklich wahrnehmen, wenn wir da schön schöne Foto zusammenbringen. Und die Idee von unserem Fotografen, Mario Gimpel, war es, um das Foto spannender und außergewöhnlicher zu gestalten, das kann sich ja jeder darüber den Kopf zerbrechen, einen Gegenstand, der besonders seine Tätigkeit in der Gemeinde symbolisiert. Ich nehme jetzt als Beispiel. <lacht> Zum Beispiel, danke ich würde jetzt gerade sagen, hören mit oder singen wir nicht beim fußball mit oder singen den Also jeder möge sich darüber Gedanken machen, ich habe keine Ahnung, was also ist, ein ja. ist eine Idee des Fotografen für ein zweiteres. Ja. Das bitte als Hinweis für diesen Foto, der wie gesagt, eine Idee eh des Fotografen kann vielleicht recht charmant wirken. Äh, dann, war ich oh, jetzt nicht bringen, das haben wir in dem anderen Punkt. Äh, dann war das letzte Mal die Frage äh, mit dem Maibaum. Ich glaube, das haben wir verschickt, die Waldgrundstücke. Die sind ein Art. Das heißt, da gibt es aber auch das Angebot von dir vom letzten Mal, dass das nicht schon schön genug ist. Äh, Maibäume und, äh, Oder und Weihnachtsbäume sind da auch. Und wir haben für ein Jahr mal schon einige schöne ins Angebot bekommen. Äh, dann was haben wir da noch? Das Muster, genau, weil das auch öfters schon fragen war, das Ortseinfahrtsschild. Äh, herzlich willkommen. Und in Liebach haben wir jetzt leicht adaptiert und bin ich noch immer bei der VPC äh, zur Genehmigung. Wir so haben es noch nicht bekommen. Ich hoffe, das Inwiefern adaptiert. Dass das herzlich willkommen ist, der Kommunist direkt über die Wochen vereinheitlich zum Schiff, also nicht mehr zwei hoffen wir, dass die Bemangelung, die ich heute allerdings beim Landtag vorgetragen habe, dass das eigentlich, wenn wir soll vielleicht noch nicht mehr besteht, dass der Autofahrer durch vier Wörter zu sehr abgelenkt ist, dass es ja halt doch einige andere Schüler im Straßenraum vielleicht mehr ablenken könnten. Ja. Dann war da noch. So, da noch ja. die Frage ist, ja, das ist der, in der Josef hat noch gefragt in der Vorstandssitzung, äh, wegen der Straßenlaterne in der Eichengasse, die entfernt wurde, die ist mittlerweile wieder aufgestellt. So es war doch ein Unfall. War ja. ein Verkehrsunfall, wenn die beschädigt war. Äh, Sicherung des Schulweges. War der? Der Schulweg genau, wir haben wieder drei weitere Schulwegpolizisten. Die verfügbar sind. Und danke an alle, die beim Wandertag mitgeholfen haben. Ähm, damit kommen wir schon zur Fragestunde nach 54 und darf um eure Frage bitten. Ja, ich bitte. Oh, ja. ja, bitte, Ebert, du warst zuerst. An mich ist die Frage herangetragen worden und zwar Ressourcenpark, Sagt ihr was? Das, war das Nächste Woche soll ein. Eine, eine Verbandsversammlung sein vom AWV. Sitzt ja. der Simon für unsere Gemeinde im, im, im, im, im, im Vorstand dessen. Ich bin es des ist, gegenüber sehr skeptisch, aber bitte. Ja, ja, Es ist geplant, dass in naher Zukunft eine, wie äh, soll in ganz es ist ja jetzt bei der Ausschreibung von der Müllsammlung, ja alle Gemeinden, haben das mehr oder weniger zusammen das können Sie sich erinnern. Und genau so wollen sie auch bei den ASZs jetzt in Zukunft zusammenarbeiten und da ist geplant, dass, ich glaube, sechs oder sieben oder acht ASZ in ganz Umgebung verteilt kommen, wo jeder Bürger aus jeder Gemeinde maximal 10 bis 15 Minuten hinbraucht. Und das ist auch jetzt eine große Diskussion, weil natürlich ist das ein mega finanzielles Vorhaben, das ohne finanzielle Unterstützung von den Gemeinden nicht geht. Und da ist jetzt gerade die Diskussion, ob die Erlöse vom Müll eingehalten werden oder ob die Müllgebühren erhöht werden. Und deswegen sind der Stefan und die da wieder skeptisch. Ich habe aber am Freitag noch eine Vorstandssitzung, wo sicher mehrere Gemeinden skeptisch sein werden und am Dienstag darauf ist die Verbandsversammlung. Ja. Genau. Und es ist im Endeffekt wurscht, wie der Stefan wir uns zu entscheiden, weil im Endeffekt müsst ihr ihr dann entscheiden, ob wir das ob man da dabei sind oder nicht. Wenn ein Standort wird das auch diskutiert. Es gibt Überlegungen, und, also es ist, gibt noch keine fixen Standorte, es würde dann zwei sozusagen, äh, Probeläufe geben, also zwei wollen es glaube ich im nächsten Norden, Jahr Norden, schon bauen. Und Süden. Norden und eins im Süden, wollen sie nächstes Jahr schon bauen. Okay. Und dann halt immer weiter und immer weiter, bis es so 6, 7, 8 sind, wo dann jeder Bürger, jeder mhm. Gemeinde in Klar zum wo maximal 10 Institutionen hinfahren. Vorbild ist halt Oberösterreich, wo das ähm, angeblich ganz gut funktioniert. Und das Sinn und Zweck des Ganzen ist halt, dass du einfach viel mehr Müll zusammen sammeln kannst und diesen Müll dann halt gewinnbringend verwerten kannst. Mhm. Nicht, weil was machen wir mit unserem Müll? Nicht viel, nicht. der bringt keinen ja, ja. Gewinn. Nein, so und wenn du aber was halt, was in 10 Tonnen Müll ja. und der ganze Müll dann, dem äh, in der abv oder verkehrt, dann kannst du es halt Gewinne bringen, verwerten, und irgendwann, so ist dann auch eben, für die Gemeinden ein Simon. Aber der ja. genauen Zoll erfolgt am Freitag erst Es Genau, das bedeutet ja den ersten Schritt und deswegen ist da immer nicht skeptisch, weil wir jetzt eine sehr gute Lösung haben, dass wir ja quasi kein eigenes Allstoffsammelszentrum betreiben, sondern Landnachtur am Saum angebunden sind, wo jeder Bürger jederzeit hinüberfahren kann, eben gute Öffnungszeiten. Saubermacher ist also ein Riesenbetrieb, wo ich glaube, dass der auch sehr ressourcenschonend jetzt umgeht und gut mit, dem, mit der Ressource Müll umgeht. Und äh, das würde bedeuten, dass wir für die nächsten Jahre die Müllgebühren vom Verband einbehalten werden müssen, aber wir gleichzeitig unsere Sachen ja zahlen müssen. Das heißt, wir müssten die Müllgebühren ab dem nächsten Jahr drastisch erhöhen für die Bevölkerung. Für die Liebhofer. Für die Liebhofer. Und das würde jede Gemeinde treffen. Deswegen sagen wir eben ein bisschen skeptisch, wenn wir sagen, jetzt steht das mit einer... Zukünftigen Einsparungen, aber das sind Millionenbeträge, die so ein Zentrum kostet. Und für mich persönlich kommt es wir treten das öffentliche Hand wieder mal in direkte Konkurrenz zu privaten Unternehmen, die das ja gut machen, wie bei uns, sage ich jetzt immer der Sauermacher, der die andere Müllsammlung auch macht, im Norden Ob gibt es in Grazumgebung den Zusatz. Sind die nicht das heißt, das ist die Fra das, also wie das genau ausschaut, da müssen wir doch ein bisschen müssen wir noch abwarten, aber in dieser Verbandsversammlung also ist, die jetzt eher nicht, dass wir sagen, wir, wir, wir machen da nicht mit, weil sie haben. Es nicht ist halt der Weg von der Vorstandssitzung bis zur Verbrauchsversammlung kurz, ne, ja. Weil man ja, ich den Gemeinderut dann darüber informiert informieren Wir bezahlen ja, jetzt ja. genau die Zusammenhalt. Ja, zusammen. ja Mario, das ist sehr spannend, ganz ein spannendes Thema. Und die Ressourcen, also die, die Materialien, die man dann. Ähm, ähm, herausnimmt aus dem, aus dem Müll eigentlich, wenn man das dann verkaufen oder was Das, ist das machen die ja. ja, deswegen kostet es, deswegen kostet, deswegen kostet es beim jetzt nicht so viel, bei die mit den Ressourcen noch was tun. Der große Kritikpunkt, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja, dass zur Zeit... Du musst ja wieder dafür sorgen, und das ist eine der Zielsetzungen, dass die Leute in mehreren Fraktionen anliefern, als bisher, und da gibt es einen Vorgang von 40, bis 84 verschiedene Fraktionen, die du anliefern könntest oder die getrennt werden könnten. Und Im Moment ist es aber total anscheinend wenig, in was das aufgesplittert wird, weil natürlich die Menge, die dann mehr an Gewicht bringt und solange du für den Müll als Entsorgung was zahlst, kostet es was, wenn es gemischt ist, aber wenn du die Ressourcen einzeln abgibst, die was bringen, dann könnte man damit Nein. auch wieder was verdienen. Und das ist dieser, das ist dieser dieses Wickelbockel, wo ich sagt, sage, man könnte eher auf die jetzigen Sammelstellen einwirken, um quasi. Äh, um, dass die eben mehr trennen bzw. mehr annehmen. Dass du sagst, wenn, wenn du mit was zum Sauber und nur Papier bringst, da ist jetzt schon zum Beispiel nichts. Ja, es ist nur. Ich weiß, es von Oberstreichen, mein Vater und meine Schwester draußen waren. Mhm. Beide haben sogar ein ASZ. Ja. Es ist sehr kompliziert, ja. Plastik, nicht. Ja. Bettflasche. Dort ja. hinein, Verschluss der Bettflasche, kommt da hinein. Äh, Tetrapack dort hinein, Verschluss am Tetaback nicht, ich denke vom anderen Verschluss, weil das wieder anders Plastik ist, weil das andere Nummer hat, das kommt dort hinein. Also beim Trainer der Hahn, das müsst man mal anschauen. Okay. Da sind zehn verschiedene, von vorne zehn verschiedene Plastikkübeln daheim schon, ja? wo er schon der Hahn fahrt. Und wenn er dann oben fährt, braucht er eine Dreiviertelstunde. Weil ja doch viele Leute dort hinfahren, mhm. ja, wartet, wartet, wartet und dann kann man sein Plastik dort reinhauen, da reinhauen, dort Hand, das andere ist da drüben. Also ich weiß nicht, es ist sehr kompliziert für die Leute. Und der, der meist sehr, sehr flachstellt. ist der Apfelwitzschutzbau. Genau. Nein, nein, ja, nein. also der auch macht den Gewinn, der ja dann wieder auf die Gemeinde übertragen ja. wird. Aber du, musst erst einmal, also du musst zuerst einmal und dann um dann die Gemeinde Stationen bauen, weil es eine enorme Baukosten ja. und dann rechnet es sich wahrscheinlich schon irgendwann. Aber ja. die Frage ist, wann haben wir da kein genaues Stahlmaterial? Sind sich das Simon sicher ja gut anschließen Ja bitte, gut. wo gibt es dann weiter? Ja, gibt es eine weitere Frage? Hm. Ja. Äh, und zwar betrifft es die Strauchschnittabgabe in Söldin. Da sollte jetzt bald einmal eine Karte kommen, dass man hineinfahren darf, dann wird man gewogen, beim wir Herausfahren wird man wieder gewogen und das geht über die Gemeinde her. Da gibt es viele Gerüchte, es gibt dazu nächsten Dienstag, nächsten Dienstag um 7.15 Uhr, treffe ich mich mit dem Bürgermeister. Irenberger, den Bürgermeister Huber und den Betreiber der Firma UMS, um das abzuklären, weil, wie du es jetzt richtig gesagt hast, habe ich schon fünf verschiedene Gerüchte gehört, wie das künftig funktionieren soll. Ich weiß es nicht. Es gibt irgendeine, irgendeine Änderung, nur ich wäre sicher nicht dabei sein, bei einer Änderung der Vermögen kostet. Das ist ja ein Rahmenstand, wo du 50 Euro für Apporten zahlen musst und dann also solche Sachen. Je nachdem, dieser Grundschnitt wird benötigt. Wir haben damals unten, kann, die Firma unten hat das gekündigt, wir sind aber überhaupt aufgegangen. Nur, wir werden sicher nicht ja. da jetzt wieder schauen, dass man den Bürger extrem belastet. Also ich werde mich dafür einsetzen, dass man das vielleicht für Zutrittszwecke eine Karte hat, okay. die auf ihren, ihren Einsatz, unter Messer jeder verschmeißt. Ja. Aber sicher nicht äh, mit Gebühren verbunden, weil der Grundschnitt wird der ein benötigt für die Herstellung.